Also was mich ähm, jetzt irgendwie beschäftigt, ist diese Vorstellung, weswegen ich hier, also die Vorstellung von dem, was ich erreichen will, wenn ich hier hinkomme, die neben dem Spaß oder dem einfach hier sein wollen, weil ich euch irgendwie mag und nicht find, das ist, was wichtig ist für mich, ähm, auch wirkt. Diese Vorstellung von, ja, genau, äh, was ist es denn? wo hier so ein paar Sachen angesprochen wurden heute, merkte ich so, ach, die ist zwar diffus, aber da ist schon eine Vorstellung, wie ich, warum ich hier bin oder was ich hier erreichen will. Und das halt, hängt auch damit zusammen, dass ich irgendwie einen problemloseren oder einen äh, schmerzfreieren, ein schmerzfreieres Leben an, an, erstrebe. Und äh, ich äh, offensichtlich diese Vorstellung glaubt, dass durch äh, einen ichlosen Zustand oder ein ichfreies Sein, äh, dass das dadurch irgendwie alles doch weg, weg wäre oder erträglicher wäre oder äh, nicht mehr relevant wäre. Und eigentlich steht dahinter so, eine, so ein Wunsch über den Dingen zu stehen und so eine gewisse Unantastbarkeit eine Schmerzfreiheit halt irgendwo. Und ich merke, wie ich mich schon dagegen wäre, dass ich. Hm, ja, ich den Faden verloren, war noch nicht so. Aber es ist ein Teil davon, das ist nicht nur, warum ich. Es würde mir jetzt nicht den Drive, komplett den Drive geben, hier hinzukommen, glaube ich. Aber. Es ist. Ach so, ach so, die genau, die Vorstellung. Es ist ganz schön, diese Vorstellung mal auszuformulieren, weil äh, ich halte sie lieber diffus, damit sie nicht zerplatzt. Damit ich sie nicht so. Mhm. Ne, wenn, sie, wenn sie ganz klar vor mir steht, könnte ja jemand kommen, jemand, der zwei Stühle weiter sitzt, zum Beispiel, <lacht> und mit einem leichten Lächeln irgendwas sagt und dann macht's es plopp. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann glaubst du der Vorstellung nicht mehr. Wirklich. Ja, und ich merke, wie ich eigentlich ja. ganz gerne daran Ja, das verstehe ich. Das ist wirklich ein Hinderungsgrund in, an, an, ans Jetzt quasi, den Vorstellungen glauben, geht mir auch oft so. Dass ich glaube, dass wenn ich lang genug an das mir vorstelle, dass das dann wirklich wird. Ja. Klappt nicht, aber ja. Ja. <lacht> <lacht> wie den Parkplatz geht's aber schon. Ja dauert halt manchmal ein bisschen länger. Ja. das meine ich. Das meine ich. ich, zufällig, ich einer das, meint. das meine ich. Genau. Genau. Ja, da war ich doch nicht so konzentriert. Das hab ich gut mit da habe ich gemacht. Ja, genau. irgendwas falsch gemacht. Ja. Da war so ein Selbstzweifel im Spiel, aber den kann ich noch bearbeiten. Genau. Ja, soweit die Vorstellung. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> und, und, und noch ein Stück weiter ist es. Nicht <lacht> ein Stück weiter es ist es eine Illusion. <lacht> ja, also ich finde den, den Wunsch nach, dass es einem gut geht, absolut verständlich. Ja. Ja, also es ist einfach ein Ausdruck von Liebe. Selbstliebe. Ähm, der Wunsch nach unantastbar ist eine Vorstellung, die damit verbunden ist. Ja, also, der Wunsch nach Schmerzfreiheit ist auch verständlich für den Organismus. Der Wunsch nach ähm, alles läuft, wie ich es mir denke, das ist noch mal was ganz anderes. Ja, also so das, ähm, mir scheint der Wunsch, also das, der Wunsch, dass es so läuft, wie ich es mir gedacht habe, dass der eine Menge Probleme mit sich bringt. Da ich naturgemäß eher eine Opferrolle einnehme, denke ich das gar nicht unbedingt, dass es so läuft, wie ich es mir mache, sondern dass ich mit dem, womit ich leben muss, sozusagen gut, dass, ich, dass, dass das nicht mehr so relevant ist, mhm. nicht mehr so heftig wirkt und ich nicht an mhm. glauben muss. Aber das ist halt letztendlich dasselbe, ne? die andere Seite von der Medaille. Ja, was, halt, was das Erleben sehr äh, viel schmerzhafter macht, ist, Identifikation mit Aspekten vom Leben ja. ja. und das zu sehen, okay, da, das ist deswegen so äh, schmerzhaft, weil ich mir was anderes wünsche oder so. Das, äh, das kann sehr heilsam sein. Das ist das, ja. Ja. Also ist <lacht> der Wunsch, dass es äh, also diese Selbstliebe ist halt einfach da, verbunden mit dem Wunsch, dass es einem gut geht. Mhm. Schwierig sind die Vorstellungen, wie das aussehen müsste. Weil diese, ja. Ja. weil diese Vorstellungen im Denken sind und zum Beispiel ein so ein, ein, so ein Wunschgedanke oder ein, ein so ein Ideal ist, so. Jetzt habe ich es kapiert, ab jetzt bin ich unantastbar. Ja, das ist, ja wenn man das so ausspricht, ist es ist fast schon infantil irgendwo, denk, ne? das, das Gefühl. Mhm. Aber es war aber trotzdem mit. Mhm. Es spielt eine Rolle mit dabei. Ja, genau. Ja, und, mhm. und das macht halt das Denken. Dass es Sachen in der Zukunft projiziert, wo äh, das Paradies ist, Schlaraffenland ist. So, jetzt habe ich dich noch im Ohr von letzten Mal oder vom vorletzten Mal und davor auch und ich weiß nicht wie oft, dass das Denken, dass es halt so noch eine Identifikation gibt oder zumindest eine starke Identifikation gibt, solange diesem Gedanken einfach geglaubt wird, dass die ein Gewicht, ein Gewicht haben. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Lass uns das nehmen, was ich jetzt sage oder ja, was wir jetzt sagen. Ja. Ja. Ähm, ist, glaubst du denn diesen Gedanken? Offensichtlich oft, ja. Ja, aber jetzt meine ich? Also ich habe so meine Zweifel, das, ja. aber offensichtlich glaube ich noch dran, ja. Da hält irgendwas ad absurdum dran fest, ja. Und wenn sich auch nur ansatzweise der äh, äh, die Gefahr an fünf Strichen dass das äh, losgelassen werden muss, dann kommt große Angst auf, ja. Mhm. Angst vor Endzeit. Szenarien, keine Ahnung. Ja, weißt du, das ist, was du jetzt sagst, ist, da ist eine Hoffnung auf die Zukunft. Wenn die losgelassen wird, kommt eine Angst vor der Zukunft. Ja. Hoffnung und Angst sind zwei Seiten derselben Medaille. Das eine sagt hoffentlich, das andere sagt hoffentlich nicht. Ja. Ja. Ja. Okay, ja. Mehr ist das nicht. Gedanken beziehen sich auf die Zukunft und sagen, hoffentlich, hoffentlich nicht. Die Gedanken tauchen aber, wenn sie auftauchen, nur jetzt auf. Beziehen sich nur auf irgendwas. Was beziehen sich auf eine hoffentlich Zukunft oder eine hoffentlich nicht Zukunft. In der Gegenwart. Und in der Gegenwart taucht halt das auf, was gerade auftaucht. Also ob das jetzt ein Schmerz ist oder ein tiefer Atemzug oder ein, oder ein Witz oder, oder ein Ohrwurm. Mhm. Mhm. Ich habe was kapiert. Ja, genau. <lacht> okay. Ja, was? Ah, einfach nur, wenn du sagst, dass man schaut, wie es dem Organismus gut geht. Also ist es nochmal von vorne davon mhm. ich bin, mhm. mit davon hingelegt. Dass mhm. es dem Organismus gut geht, weil man guckt, ähm, also sich, dass man es genug isst und trinkt und dass der Geier sich in, in irgendwelche Behandlungen begibt, damit es nicht mehr wehtut tut. Und das ist ja alles extrem positiv. Weil bei mir immer so ein Glaube ist, so von wegen, ich räume mich immer so gerne ab, so innerlich. Ne, so. Und das ist aber nicht wahr, es ist nicht wahr, weil eigentlich tue ich das oder ähm, strebe ich nach dem, dass es mir gut geht. Und das ist so viel einfacher, weißt du, wenn ich dem nachgebe, was ja auch was ist, was offensichtlich ist, als dem, was sich da irgendwo abspielt, so. Ja. Ja, das ist halt immer wieder mal in, jeder, in jedem Bereich ein Erkenntnis nötig scheinbar oder das ist so in jedem. Schlicht, Bereich, wie in jedem Bereich gibt es Theorien darüber, wie es sein sollte, wie man wäre, wenn man erleuchtet wäre, äh, was legitim ist und was nicht, was spirituell hochstehend ist und was nicht. Ja. Ja. Und in jedem Bereich liegen diese Vorstellungen falsch. Weil es halt Vorstellungen sind. Ja, aber ich frage mich dann, das ist schon auch interessant, wenn wir von diesen Vorstellungen reden, ich habe grundsätzlich nicht so viele Vorstellungen. Und wenn ich jetzt da in diesem Gesprächskreis mit dir bin und ich dann frage, ja, wie wäre die Vorstellung von diesem sein, dann kommt mir vor, da kommt nicht viel außer, dass eh dieser Moment mit allem, was da ist, zu erleben, alles schon ist. Aber vielleicht verstehe ich es falsch, aber so würde ich es mal bedeuten. So könnte man das beschreiben. Ja, also die, da ist nicht mehr als dieser Moment. Genau. Und das hat mich dann so, das begeistert mich oder, oder das finde ich resoniert und, und, und in meiner bisherigen Geschichte, 15 Jahre bei, bei 35 anderen Lehrern, okay. die sagen es dann nicht und trotzdem habe ich so eine Vorstellung. Ich müsste da alles Mögliche noch erreichen und machen. Ich müsste ruhig sein. Ich muss still sein. Ich muss vielleicht beten. Ich muss vielleicht atmen. Ich muss so viel tun. Weißt du, was ich meine? Weil mir hat gerade vorhin Samabana angesprochen. Das klingt für mich so, ohne dass was gesprochen wird, auch nonverbale Kommunikation, die funktioniert. Und vielleicht alles Fehlinterpretation von mir. Also alles Vorstellung. Aber es ist nicht so verleugnet, dass ich da so viele Vorstellungen habe. Und jetzt gibt es keine. Und dann gehe ich hin, ich muss da vielleicht ruhig sein oder aha, vielleicht muss man dann atmen oder, oder dies oder das machen oder man muss vielleicht Yoga machen oder man muss möglichst sich schön hinsetzen, schön sich vielleicht verbeugen und sagen, Dietmar, wie siehst du denn das? So, und, solche, so, genau, und so viele Vorstellungen, und dann denkt man, woher kommen diese von uns die Vorstellungen machen wir da und dann machen wir wieder weg. Ja? Weil es halt einfach extrem verlockend fürs Denken ist, wann immer jemand sagt, man muss. Hm. Ja? Das ist immer das Versprechen, dass es einen woanders hinkriegt. Also mit anderen Worten, jetzt ist es nicht gut genug, aber hier ist der Schlüssel, ich geh durch diese Tür. Ich warte da drüben auf dich. Und das ärgert mich, so. ich bin jetzt ganz ehrlich hier, es ja. ärgert mich. <lacht> <lacht> Na, toll, ich gebe es mal zu, es ärgert mich, ja. dass es scheinbar mir viel vorgekaukelt wurde. Und dass mir etwas das als Ichlosigkeit verkauft wurde, mit du musstest da, dies und das noch alles erreichen und machen. Das kann ich, man kann die kann dann nein. Hey. Ich, bin, ich sag's einfach mal, weil es gehört auch mal gesagt Ja. Tja, man darf's ja auch Was mal hier sagen. Schon haben, dann Und, dann schon. Mal. Und dann sagt man auch mal, finde ich das echt. Und dann gehört auch mal gesagt, dass ich das cool finde, wenn es mal nicht so ist. <lacht> da muss ich jetzt höher <lacht> setzen. <lacht> so passiert's. <lacht> genau, genau. Oh, Dietmar, oh, Dietmar. Das ist schon, schon krass. Ja. Es ist erleichternd einfach, ne? wenn es mal wegfällt, so ganz viel. Extrem Was? erleichternd und es hat mich auch extrem erleichtert, wenn einmal dein Lehrer ehrlich ist und sagt einmal, ich habe auch Schmerzen und ich habe auch mal das so ja. erlebt. Und ja. Mich hat auch schon erleichtert, dass Karl Wenz nachher auf ein Bier geht und ein Bier trinkt und nicht jetzt irgendwie den Guru macht, der nur Pfefferminztee trinkt. Was trinkst du? <lacht> das ist grüner Tee. Ja, genau. ja, das geht gar nicht. Das ist grüner Tee. Grüner Tee. Das, das Tein, das geht nicht. Das ist schon nicht mehr heilig. Das Aber Alkohol. Also und das war schon eine Erleichterung. Du gehst und sitzt mit der Runde und du sprichst wieder ganz normal. Und ich, ich habe gedacht, die Vorstellung von erleuchtet sein, das ist nicht mehr normal. Da muss ich echt richtig was anders sein. Heilig. Ruhig. Ist so Ja, schweben so, ja. und so, gell? Und dann, abgesehen davon, dass vielleicht Erleuchtung auch eine Vorstellung ist, aber ich meine einfach, glückliches zufrieden oder präsent sein, muss, muss nicht jetzt verbunden sein mit, mit, mit, mit allen möglichen speziellen Zwängen. Das ist, das ist sehr angenehm. Das ist, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, ist, ich finde das sehr offensichtlich, wenn da keine äh, Trennung ist. Wie soll es denn höher und tiefer geben? Hm. Da ist das Erleben und in dem, in dem taucht das hier alles auf. In dem Erleben taucht das auf, das auf. Ja. Und ich habe es auch so oft erlebt, so viele trauen sich nicht zugeben, dass man dann trotzdem mal ärgerlich sein darf. Weil als Guru oder Lehrer, da darfst du keinen Ärger mehr haben. Oder? Mhm. ist <lacht> ne? <lacht> die Frage, was hättest du, hättest du was anderes gehört oder gesehen? Zu den Zeitpunkten, wo du bei den jeweiligen Lehrern warst? Das ist der Punkt, den hatte ich vorher auch gedacht, mir war, das ist wahrscheinlich, das, so wird es wahrscheinlich sein. Also ich weiß jetzt aus den ganzen Gesprächskreisen, jetzt hier, tut man was. Wann was durchgeht bei mir, wann ich was höre und man kann es bei anderen beobachten, wo man denkt, hey, da, da war doch gerade die Antwort und der andere reagiert überhaupt nicht. Ja. Also da, wo man weiß, da gibt es eine Offenheit für etwas oder eine Bereitschaft hier in diesem Gegurke, die da ist oder nicht in dem Moment, obwohl vermeintlich die richtige Antwort gegeben wird. Und dann... Ja, also wobei man da jetzt wieder bei diesem schönen Lernen werden also das anscheinend doch etwas irgendwo hinführt, was so gefährlich wieder an dieser Scheißkarotte hängt, die, an der wir nachlaufen wollen. Aber es tut immer wieder gut, das zu hören, diesen therapeutischen Aspekt, dass da Lernen stattfindet so schön, auch mal Lernen ohne Zukunft, aber natürlich gern auch mit Zukunft. Ja. Und, und. Lernen in der Gegenwart halt. ja. ja. Und was meinst du, wie, wie, wie könnte so die, die, die Abgehobenheit entstehen, so, dass man aus diesem ganz einfachen Erlebnis der Realität, so wie du sie geschildert hast heute schon mehrmals, in einem Satz vielleicht vom Leber, dass man da so ein riesig, ein riesiges, Konstrukt draus macht. Kannst du verstehen, was ich damit meine? Ja. ich sag eins kurz zu, ja. zu dem, also ich, mir scheint, dass diese Offenheit für das was gehört wird oder die Bereitschaft das zu hören, aber, ja aber auch voraussetzt, dass irgendwie was Intelligentes gesagt wird, weißt du, wenn du jetzt hier bist und äh, kriegst äh, Schritte vorgesetzt, Schritt 1 reinige, Schritt 2 und so weiter, dann ähm, gibt es ja nichts, womit da eine Resonanz stattfinden könnte, sozusagen. Je nachdem, oder? Ja, die Wahrscheinlichkeit steigt dann halt, dass es eine Resonanz gibt mit einem Stufenweg. Ja. ja. ja. Aber du meinst jetzt, mit dieser, dass die Offenheit da resonieren würde sozusagen? Ja, hm. genau. Und die Offenheit, geht halt in Resonanz, wenn es äh, um hier und jetzt geht, sonst geht das Denken halt eher in Resonanz, also die Offenheit für diese Gedanken, die, die sagen, ah ja, okay, jetzt brauche ich nur noch folgende Bausteine und dann, dann habe ich es geschafft mit der Erleuchtung oder so. Ja, wir versuchen dich ja immer wieder eigentlich, dass du das machst. Was tust du halt nicht? Ich habe gar halt keine Bausteine. Ja, aber du und da sind wir jetzt bei seinem Thema im Grunde. Du lässt dich davon nicht in Versuchung führen durch unsere Anfragen an, wie geht's, wie macht man's und so weiter. Ja, nö, ich mache ja nicht, ne, weiß ich. Also und jetzt um den um den anderen Teil aufzunehmen, ja. ähm, dieses äh, dieses Podest oder dieses Heilig-Ding, äh, mir scheint, das ist jetzt auch wieder nur so meine Theorie, aber das, wovon wir hier reden, hat auch mit heilig zu tun und mit absolut und mit göttlich und so weiter. Es hat nur nichts mit mir zu tun, als jemand, der das erreicht hat, sondern diese, dieses, dieses Bewusstsein, in dem das auftaucht, ist einfach zeitlos, unendlich. Liebevoll, friedlich. All das, was hier gesucht wird, ist da. Ja, aber das hat so eine bodenständige, erdige, praktische Auswuchs, also, also ein Außen, ein Ausdruck, mhm. der sehr klar ist. Und ich habe Freunden von mir, die sich noch nicht lange mit sowas beschäftigt haben und plötzlich jetzt auf diese Suche gehen, habe ich. Ich habe gesagt, ah ja, das klingt sehr klar und sehr praktisch und sehr schön und spektakulär. Und dann haben sie mir gesagt, oh, das, der ist total abgehoben, der hat so ein Riesenkonzept und Protest und alles. Aber ja. haben auch andere so wahrgenommen wie ich und ich habe mich dann gefragt, ja eh, ich sehe es auch so und woher kommt es, dass man dann so über Egolosigkeit und über diese Wahrheit spricht, in der sein mag. Und warum wird das dann so theoretisch auch so abgehoben? So? Weißt du wie meine, Woher kommt das, dieses, dieses Abgehobenheit? Das habe ich mich einfach gefragt. Was wäre da deine Meinung dazu? Was glaubst du? Wie wird das so? Ab ich weiß nicht, ob man das jetzt für alle gleich sagen Nein, kann. Das gibt es zwar. Also ich glaube, dass das, äh, dass das sehr hilfreich sein kann ähm, oder sehr spürbar sein kann, äh, wenn man mit jemandem zu tun hat, dessen Aufmerksamkeit auf diese Präsenz gerichtet ist. Also, ist es verständlich? Ja, okay. Und dass man dann ähm, leicht die sozusagen die eigene Präsenz, die das gerade wahrnimmt, die Resonanz gibt, auf denjenigen projiziert und sagt, okay, der gibt mir das gerade. Ja, so. Also, so kommt man leicht in diese. So weit bin ich natürlich noch nicht und so weiter, aber er wird mir dahin helfen und so weiter. So kommt man in diese Hierarchie rein und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen... ich habe ich nicht verstanden, wie kommt der Teilnehmer in diese Hierarchie rein? Zum Beispiel, ähm, du kommst zu jemandem hin und da ist diese Atmosphäre, da ist einfach was eine Energie spürbar, die sonst nicht so oft ins Bewusstsein kommt. Ja, einfach so, die, einfach, ne, man könnte es nennen, heilige Atmosphäre und jetzt mal einfach irgendein Wort zu. Ja, da, wird, da kommt eine Resonanz mit dieser Absolutheit, die der Augenblick ist, ja, also die jetzt da ist und, ähm, und dann geht es leicht irgendwie zu sagen, hey, wenn ich bei ihm bin, dann spüre ich dieses, dieses, diese Offenheit und wenn ich nicht bei ihm bin, dann spüre ich es nicht. Also, ist er die Offenheit und ich nicht. So, und dann geht es leicht, das alles auf ihn zu projizieren, was dann gut ist und zu sagen, okay, und da komme ich hin, wenn ich mich mhm. abgelegt habe. Dann macht ja. man sich ein bisschen kleiner und, so, und ja. denkt sich, ja, ich kann es ja nicht so. Ja, genau, als hätte das was mit Können zu tun, statt mit, ähm, diese Resonanz ist da, weil du da bist, ja, also weil da Erleben ist diese Präsenz wird gefühlt, weil da Präsenz ist. Nicht, eher ist es mit der Präsenz und äh, aber ich kann die auch noch entwickeln oder mir aneignen oder sowas. Die, das wird gespürt, weil da Präsenz ist. Du bist 0,0 getrennt von der Präsenz. Das ist einfach, äh, und das geht halt schnell, dass, ähm, dass man sagt, okay, er ist echt so präsent, das ist der Wahnsinn. Genau. Und wie ist es von der anderen Seite, das würde ich da auch noch sagen? Von der anderen Seite ähm, könnte ich mir vorstellen, mich verehren zu wenig Leute, um das beurteilen zu können. <lacht> <lacht> <lacht> ja, aber du brauchst es auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, dass das irgendwie äh, schmeichelhaft ist oder so, oder dass, man dann, dass es sein kann. Ja, da ist diese Präsenz. Und die kommt scheinbar durch diesen Organismus und Leute huldigen mir finden, fühlt sich gut an, ne? so. Warum will ich denen das ausreden? So ungefähr. Ne? Also ich glaube, dass das, dass das ähm, Ich glaube, dass es viele Leute gibt. Untersuchung, ja. Ja. Und kann. kann ich, sagen? ich sage, dass du der die ganze Zeit widerstehst. Ja, für mich fühlt es sich nicht wie eine Versuchung an. Genau. Und da ist nichts in Versuchung zu sagen. Ja. Okay. Ja, ja, ja, ist gut, aber, aber ich nehme mal einfach an, dass bei solchen Leuten, also die es dann tun und annehmen. Und was ich ursprünglich mit dieser Abgehobenheit gemeint habe, war auch, dass das so theoretisch wird und so eine große Theorie, ja. und ein riesen Konzept. Ja. Und kann das dann sein, dass das dadurch entsteht, dass man einfach dann anstatt wieder hier zu sein, mit allen Gefühlen, Emotionen und mit den Menschen dann sich ein bisschen in die, in die Theorie oder einfach in den Gedanken und in den Kopf geht und ja. dann macht man jetzt ein großes spirituelles Konzept aus der quasi aus dieser Nondualität und dann wird so, wirkt dann für mich als Teilmänner manchmal ein bisschen abgehoben und nicht mehr greifbar. Kann das so, könnte das ja. Ja. kurz einfach ich und das macht wieder genau diese, dieses Stockern. Ja. das erzeugt ja. ja, weil dann verstehe ich dann oft, verstand ich es nicht und dann denke ich mir immer, hey, wovon redet er da, das ist aber alles, boah, das muss aber alles schwierig sein und so. <lacht> ja, vor allem, wenn man es dann noch in Sanskrit ausdrückt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und ja, das ist echt tricky und da glaube ich dann, dass das dann auch ein großes Business geworden ist. Ja. Mhm. Und das hat, weißt du so, hier diese indischen Traditionswege mit Ich-Guru-Du-Nix und ja. so weiter, die, das hat ja auch was für den, für den Schüler, dass er einfach Demut, Demut spürt. Mhm. Demut von, es geht jetzt nicht darum, erfüllen Sie denn meine Kriterien, ja, sondern Kriterien aufzugeben, weil der Guru sagt, mach das. Und es ist gar keine Frage, dass ich das mache. Aus Liebe zur Wahrheit. Und die ist halt projiziert auf eine Person. Und das kann, das, das kann sich ja befreien, sich anfühlen. Und es für ist eine Versuchung für, den, für denjenigen, der meint, es hätte was mit ihm zu tun. So. Und das ist in gewisser Weise eben für beide Seiten leicht sich da zu verändern, das zu verwickeln. in ich bin nicht so weit wie mein Guru. Aber natürlich weiter als die, die gar nicht beim Guru sind. <lacht> so, das ist einfach, das hat immer dieses Oben und Oben und so weiter. Ja. Aber ich glaube auch, dass das so generell so ein menschliches Prinzip ist. Wir wollen da gerne ein bisschen Hierarchie, ein bisschen einen Kult. Ich weiß nicht, ob das komplett menschlich ist, ich glaube, das ist eher so. Also sofern man das Denken als Teil des Menschseins ansieht, aber ich glaube, das hat schon viel mit dem Denken zu tun. Also ich, ich spüre es in jedem Moment, wenn da eine gewisse Lehre auftaucht, dass das Denken sofort anfängt, sich dann so doku draus zu basteln. Und Hauptsache ist es ist schön äh, kompliziert und äh, verschachtelt und es löst dann die eigenen Probleme, die es selbst erschaffen hat. Hauptsache ist es ist in Bewegung. So wirkt es bei mir manchmal. Ja. Und ich hatte einen Bekannten, der dann auch mal über diese Sachen zu reden begonnen hat. Und der hat dann gesagt, der hieß Jin, es gibt keinen Jin mehr. Und ich saß aber neben ihm und gesagt, was ist das dann? Ja, das, ist, das gibt es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, es gibt dann vielleicht kein Ego mehr. Ne? Aber, aber, aber Dietmar gibt es ja schon noch, ne? du hast ja, oder was ist ja der Körper dann also, Das gibt es ja schon. Aber wie nennt man das dann, wenn man sagt, man es gebe Robert nicht mehr. Was du kannst es gut, Robert, Ja. ja. ja. <lacht> Könntest du sagen, Ja. Also es gibt so also, diese Vorstellung nicht mehr von Dietmar. Ne? Ja, ich finde das sehr verständlich. Wie, wie, wie macht man das dann? Wie, wie, ich will nur, wie, wie fasst das in Worte? Ja, das ist zum Beispiel eine sehr praktische Art, das in Worte zu fassen. Wenn jemand Dittmar mal sagt, sagt ja, ich ja. Und nicht, da ist niemand. Und, oder so. Ja, das wäre einfach unpraktisch. Wenn bei mir das Telefon klingelt, dann melde ich mich sinnvollerweise mit meinem Namen. Also. Präsenz Gottes. Nein, du könntest dich es hier ist das, was einmal Dietmar war. <lacht> ja, genau. Die <lacht> <lacht> Jungs. Ja. Die Art ist formerly known as Dibmar. Die Artwork formerly known. Ne, ja. ja. es ist einfach eine praktische Benennung und das ist. Ähm, <küm> das ist du könntest genauso sagen das ist kein T, da ist nur, Tee das T ist eine Benennung für das, und du könntest es auch ganz anders nennen, du könntest, du könntest dir einen Namen zulegen, dass du jetzt äh, Nirosta heißt, oder Lackschuh, oder... Aber jedenfalls nichts ist es ja nicht. Nichts ist, gut, da ist ein Organismus. Die Abwesenheit vom Ich ist ja nicht das Nichts. Kommt drauf an, jetzt müssen wir, so. wir schauen, was, was mit, ich, äh, mit äh, nichts gemeint ist. Ah, mit der es nicht Dietmar. Die ist ja dann Dietmars Körper. Ja, der Körper namens Dittmar. Ja, ja, genau, das gibt es noch. <lacht> also der von allen, Solange du nicht tot der bist. von allen Dittmar genannt wird. Außer von denen, die ihn anders nennen und außer von sich <lacht> selbst Ja. <ihre Körper. lacht> stimmt man, sieht, man sich, sich selbst gibt man keinen in dem Sinne ne, keinen Namen nee. Die nur, in da, von, hm? nur in Bezug auf andere ja ja andere Organismen hm. Und, hm. und verstärkt sich dann auch, auch diese, mit der Zeit diese Wahrnehmung von dem was immer schon da war diesen Konstante oder diesen Ecolosigkeit, wird die intensiver, kann man das so sagen. Oder ist die immer gleich? Bleibt immer gleich. Die bleibt immer gleich neu. Ah, viel Spaß. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> viel Spaß. Die bleibt <lacht> also, immer gleich neu, sehr ja herrlich. Ja. Das ist ja nie euer, genau, das ist ja bekannt. Ja, so ja. wie. Den Film kenne ich schon oder sowas, das ist einfach, dieser Moment ist einfach absolut mhm. neu, wie immer. Mhm. Inklusive der Gedanken, die sagen, ja, es ist nur halt mal wieder ein Gesprächskreis mhm. oder so. Mhm. Ne?